Die Insel, wie ihr sie bisher kanntet, wurde umgedreht. Willkommen in Kapitel 3, wo ihr brandneue Orte erkunden und Fortnite auf völlig neue, aufregende Weise erleben könnt. Holt euch Battle Pass EP auch außerhalb von Battle Royale. Spielt auf eure Weise, um im Level aufzusteigen und schaltet im Battle Pass Outfits wie Spider-Man frei. Euch erwarten zudem neue Features. Weicht Angriffen aus, indem ihr euch schneller fortbewegt, durch Rutschen und Schwingen. Und schlagt Lager auf, wo ihr und euer Team euch heilen und Gegenstände zwischen Matches aufbewahren könnt. Außerdem könnt ihr euch mit neuen Waffen und Gegenständen den epischen Sieg und sogar die Siegeskrone holen. Gewinnt weiter, um sie zu behalten. In diesem Kapitel ist die Insel komplett neu. Erkundet Sanctuary, das Versteck der Sieben und The Daily Bugle von Spider-Man, sowie viele weitere Schauplätze. Und mit den neuen Wetterverhältnissen der Insel ist alles möglich. Neben dem neuen Gameplay erwartet euch in Battle Pass Kapitel 3 Saison 1 Spider-Man, das Fundament und andere Neuzugänge. Worauf wartet ihr noch? Legt los mit Kapitel 3 und erkundet die neue Insel, denn man weiß nie, was man so findet.